General, nicht Ducken större Dämlich Mädchen. Ah, also schau mal. So spricht man doch nicht mit. Mädchen. Verschlossen. Okay, wie kommen wir hier rein? Vielleicht hier bis Nicken. Okay. Geht okay, dann sammeln. Sieht mir nach Robotern aus. Könnt ihr irgendwas? Okay, die können wir nicht angreifen. Die greifen uns auch nicht ein. Na toll. Gesten. T. Mit T machen wir Gesten. Munition voll. Der Mittag reicht. Position. Wir müssen eh hier hin. Wir spielen natürlich für die deutsche Beversion. mit ich esse die Position! Und baut den Bautlosen Hitler Äh, Heiler. Okay, klar. Das so. Du gehst ja voll aus! Hey, wechsel meine Position! Oh nein! Ich kann schon abschießen. Okay. Stufenaufstieg, okay. Macht euch gefasst, ich bin vorbereitet. Wir haben Übung, was zwei Wölfenschneider hätten. Rüstung. achten aber die ist noch gut ich bin mal nicht rein Okay, können wir die Tür öffnen ich schaue mich vorher noch mal um Okay. Münzen und Heilung, ist voll. ist nicht lang. Noch mehr Münzen. Ich muss halbwegs gut umgucken. Finden wir hier noch Münzen. Münzen. Okay, was haben wir hier? Ach, Scheiße! Hier ist noch einer. Der Spaß geht weiter. Ich glaube, die Schwester. Heilung. Wir brauchen hier keine Heilung im Spiel, wir haben es. Wir haben es auf. was tun wir uns kümmern? Mit Geld. Hier waren wir waren da schon. Von der anderen Seite. Okay, wir wissen, wo wir hin müssen. Gemeinsam. Hier bekommst du jede Menge Material für dein Buch. So ja, ich hoffe nur, dass ich Zeit finde, alles abzuschreiben. Das auch mal dann in den kriegen. Waffenverbesserung? Doch flirt finden wir das alles. Waffen. Kugelwehr? Okay. Okay. Da schauen wir später noch mal rein. Schon mal was, wir wir die Münzen kaufen können. Einmal runter hier. Such mal den Winkler. Ich schaffe das nicht allein. Pack mal mit an. Scheint wichtig zu sein. Geteiltes Leben. Geteiltes Leben ist doppeltes Leben. Oder halbes Leben. Niemals nimmt Oha, schöne Aussicht. Das ist wohl Paris. Wenn ich nicht richtig informiert wurde. unter Nats Regime. Okay, Kommandanten können Arm schlagen. Ach nein! Was du nicht sagst. Und der gute Alter. Okay. <lacht> Enigma-Kurz haben nicht mehr. Na toll, das war blöd. General nagelringschloss. Wird er der Finale Boss sein, den wir hier suchen oder? Fantastisch. Die zerschießen. Ein bisschen Spaß. Gesundheit ist voll. Oh. Schwein. Das Nachladen ist immer tödlich. Auch, ne? Guck nur her. Guck nur her. Ja, das ist mein Liebling. Heilung. Also Heilung gibt es im Mutter noch genug. In den Arsch geschossen. So rein hier um das zu fassen, die erledigen Regimebastorde auf einem verboten Treffer liegen. Ich wünschte, ne Papa könnte uns jetzt stehen. Powersprung, leert das den Lernteste. Ah, ein Doppelspunkt sozusagen. Ich habe schon mal Mario gespielt, ja. Das wirst du wohl schon selber machen. Und? Ist der Rathaus bei mir heute an Bord? Na, ja, wieso? Ich komme aber an die Fragen, ob ich morgen frei bekomme Oh. Rezeptzeichnung? Nein. Nicht bleiben! Sofort! Oh, ja! Na klar. Das Wilfred gewesen, das ist auch unten sie noch ausgeschaltet hätte. War nur die zwei oder kommen hier noch mehr? Ein Bär Messerwurf Ungefähr so. Wo müssen wir links hier kamen wir her? Das sind Wohlwaffen. Woffen voll. Da müssen wir irgendwie um hoch. Okay, jetzt hat es schon geschafft. Achso, hier hat bestimmt nicht so. Warum gehst du nicht irgendwann selbst mit ihm jagen? Ich jage nur Nazis, Jeff. Keine Tiere. Münzen. <lacht> Und Rüstung. Okay, es ist Munition, die wir mit Mikrofon haben. den nee, kannst du nicht. Einfach, lass es auf. Doch kannst du. Dir. Das ist echt nützlich. Später, wenn es dir gefährlich wird. Momentan ist halt ein bisschen überpowered über der Doppelsprung ist auch was wert. Hier müssen wir hin. Oder auch nicht. Was ist der beste Plan? Oh oh. Da oben müssen wir hin. Doktortur, oder was? Da oben ist noch ein höher Okay, wie kommen wir noch ein höher Lass mich überlegen. Ah, ja, so vielleicht. Ich habe mir den Sprung nicht zugedroht Okay, ja, Tagebuch, Münzen. Münzen. Also ich herrscht ein bisschen Inflation an den Münzen. Glaube, wenn du meinst Spiel. Das einzige was mich ein bisschen stört, ist wir haben keinen Schwierigkeitsophad ausgewählt. Wir hatten mich daran eine Option gehabt gesehen zu haben, wenn man das Schwierigkeits die Schwierigkeitsauswahl hat, was noch kommt, ich weiß nicht. Das glaub, ich glaube, ich glaube es eher nicht. Oh, dieses, Blut, das macht immer. sag, dass du das Gewehr wechseln sollst. Taschenlampe, okay. Eine Taschenlampe. Okay, wir werden die Taschenlampe brauchen. Siehst du da? Okay. Hier ist einer dieser Minicomputer. er zu werden, vielleicht sind da wertvolle Informationen drauf. Ich komm mal rüber. Gut, ich komm ja schon. Ich hab mich gehört. Winter, die ist aus, aus hey, ich muss da runter, wie es ausschaut. Ich habe mal wieder Hundi, glaube ich. Ich habe Hundi gehört. Nein, das ist ein Super-Soldat. Und der erste Tod. Der Kackspecht ist weg. Okay. Ich lebe noch. Hey! Wo bist du so? Ich brauche Hilfe. Sie braucht gerade Selbsthilfe. Ah, bin wieder belebt. Ich bin wieder im Geschäft! Stark wir nachtlich! Okay. Ich brauche eine Deckung. Ich weiß nicht, dass Deckung hier nicht viel hilft, aber... Das ist der Down. Alle. Das ist nur ein Casino, wie es ausschaut. Auch Obwohl auch sie mich da nicht sieht. Der ich kann mich durch Wände sehen. Oha. Was ist ein verdammter Arena-Kampf. Go, Pogo. Du bedienst dir niemanden mehr. Okay, ich will mich hier mal umschauen. Ich habe mich getanzt. Auf dem Tisch liegen natürlich, auf dem Bunkertisch liegen die Geld rum. Okay. Hier ein bisschen Rüstung. Du hast kein Geld. Habe ich Automaten gesehen? Ziegelturm. <lacht> Auch schön wieder ein Wolfensteinautomat die wahrscheinlich nicht aber in der Basis vielleicht und wieder Wolfenstein 3D zu hier um gibt es zum Beispiel Münzen Ein bisschen... Bitte die Käfer die hier Musik machen. Können die mal ausnimmt. Seite. Habt ihr jetzt da schon durchgeschnupft? Joses, weiter geht's. Absolut bestens. Lüftet lang. Achtung, Mädels. Ich habe gerade eben erfahren. Dass der General eine neue Sorte von Motorrüstungen testet. Sei Na toll. Also vorsichtig, ja? Natürlich, Abby. Das heißt, wir kriegen hier Gegner mit Motorrüstungen. Das kann ja scheiße werden. Haben wir hier schon einen Bosskampf oder was? Machen wir mit auf. Hier. Schlitten fahren. oder was das werden so gut öffnen. Okay. Okay. Schicken wir dem Regime eine Botschaft. Das machen wir gegen die erstmal Steckewaffe ausrüsten. Euch Vögelchen, ich zum Abendessen. Das ändert gar nichts. Ich sehe ihn doch. Tarnung. Du, bist, krass, Mann. du krass, Mann. bist Du unsichtbar, mein Freund. Ja, das glaube ich. ich Sieh doch deine Umrisse. Ich euch, eure kleine. Oder auch nicht. Ich hab keine Rüstung. sehe sich nicht mehr. Ich glaub darum bewegt er sich. In dem Moment, wo er sich bewegt oder, oder, oder schießt, ist er sichtbar. puh ha, Ich kann nicht? Verdammte Scheiße. Wir sind am Arsch. Beide getroffen. Beide getroffen. Ich Beide am Arsch. wieder da. Und tot. Wieder da und einsatzbereit. Heilung. Wie lange hält der Winkler noch aus? Das war kritisch. da wo bist du, zeig dich da bist du, du heilung was du so was verwundet, wo ist sie, wo ist sie du drüben, du, Okay. So, komm hab gute Treffer gehabt. Das läuft doch ah! okay. Hilf mir Schwester. Heilung. Zurück und kämpfe Jawohl. Zum Teufel, seid ihr so stark geworden. Ja. Was Gegner, die man sieht. Geboten, ich habe ein bisschen gewidmet. Futsi-Maker ist der. Ich quetsche euch die Augen aus und esse euer Herz. Hier nach oben. Ah, okay, nee, das passt auf. Wo ist der? Tja, ist auf irgendeine Idee. Ist er da drin okay hier ist das scheinbar nicht mehr jetzt gehen wir da weg tja Was ist denn? Verpackt sie oder wie? Was ist das? das so. Ich Need Turbin, no